Für die Freiheit geben wir unser Leben auf, singen Ivana's Freundinnen. Revolutionslieder wie diese hat die Duisburgerin mit afrikanischen Wurzeln auf Demonstrationen gerne mitgesungen, am liebsten an der Seite ihrer Freundin Dylan. Sehr fröhlich, immer gut gelaunt. Sie hat sich mit niemandem gestritten, hatte, mit niemandem, hatte gegen niemanden Groll. Und ähm, sie war allgemein eine sehr lustige Person, hat die Leute immer zum Lachen gebracht. Sie war ähm, einfach Lebensfreude. Ivanas Lächeln wird Dilan für immer in Erinnerung behalten. Gemeinsam hatten sie viel geteilt. Ihr Vorhaben mit kurdischen Freunden zu kämpfen, behielt Ivana aber für sich. Vor einem halben Jahr verschwand sie dann auf einmal nach Syrien. Ich will ein Teil der Revolution sein, schrieb sie in ihrem Abschiedsbrief. Dass ihr Unterfangen tödlich enden könnte, das war ihr klar. Wir schätzen Ivana sehr, weil sie ein sehr guter Mensch war. Deshalb lieben wir sie. Ich bin 50 Jahre alt, aber ich weiß nicht, ob ich den Mut dazu hätte. Diese Woche wird Ivanas Leichnam nach Duisburg gebracht. Und ihre Freunde wollen kommenden Samstag mit einer Gedenkveranstaltung die Geschichte ihrer Freundinnen erzählen.